Individuell unterwegs. Der Freizeitpodcast. Folge 20. Heiße Bergtour. Hallöchen liebe Individualisten. Hier ist mal wieder der Chris und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge hier in unserem Freizeitpodcast. Es ist Sonntag, der 4. August 2013. Ich bin gerade mit dem Auto unterwegs, hört man wahrscheinlich. Und zwar fahre ich gerade ins südliche Niederösterreich, genauer gesagt nach Puchberg am Schneeberg. Dort will ich nämlich eine kleine ja, alpine Tour machen. Geht über 10 km und ungefähr 800 Höhenmeter und führt mich von Losenheim hinauf auf den Schneeberg oder zumindest ein Stück hinauf auf den Schneeberg und zwar äh, hinauf auf die Almröselhütte und von dort dann weiter über die Türe leiten auf die Marmauwiese und von der Marmauwiese dann dem Sebastianbach entlang hinunter über den Sebastianfall wieder zurück nach Losenheim ja es ist gerade halb zehn und da leuchten gerade die Glocken in Karlsburg ähm, die Fahrt werde ich dabei nutzen weil ich wäre ungefähr eine Stunde sowas unterwegs sein und ja da kann ich euch da weiter mal ein bisschen was erzählen was es so Neues gibt und so also das Erste ist natürlich die Umstellung auf den 40, die ja mit dieser Folge jetzt passiert. Die Domain habe ich am Freitag schon entsprechend umgeleitet, die ist also jetzt schon vom Blogger weg und auf meinen Server auf den 40 verlinkt. Funktioniert auch alles soweit und ich habe auch so einen kleinen Blogeintrag quasi geschaltet, also ohne Audio über den Umzug und so weiter. Da habe ich jetzt im Moment nur noch ein kleines Problem, und zwar in Verbindung mit den Auphonic-Produktionen, weil es gibt im FIATS diverse Einstellungen in Bezug auf Auphonic und eine davon regelt, wie sozusagen das Zusammenspiel zwischen den Auphonic-Produktionsdateien, also den JSON-Dateien, und den vierz episodendateien dateien gehandelt wird. Und an und für sich hatte ich vor, diese Option auf Episode zu stellen, das heißt, dass nur auf Phonic-Produktionen veröffentlicht werden, zu denen es eben auch entsprechende episoden gibt. Da ist eben der Hintergrund, dass ich über dieses Episodenfile nachher direkt die Veröffentlichung von ähm, ja, dem Podcast dann von der neuen Folge steuern kann. Das habe ich euch ja in glaube ich, der letzten oder vorletzten Folge schon so ein bisschen erläutert, wie das funktioniert. Das geht auch soweit. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt, so wie ich das eben jetzt mit dem Umzugseintrag gemacht habe, einen quasi nur einen reinen Blog Eintrag machen will, also ohne Enclosure, ohne Audiodatei dazu. Dann gibt es ja dieses No Audio Item in der, in der Konfiguration, in der Episodenkonfiguration. Und wo er dann eben nicht nach audio sucht und so weiter. Und da habe ich momentan das Problem, dass er mir das in Verbindung mit, dem, mit der phonik einstellung Episode dann nicht anzeigt, weil er sozusagen immer verlangt, dass sowohl die phonik datei als auch die Episode-Datei vorhanden ist. Das heißt, das wirkt dann in beide Richtungen, ganz offensichtlich. Ähm, da wäre ich mich wohl mit dem Christian von der Hörsuppe mal zusammensprechen müssen ob man das vielleicht irgendwie umschreiben kann, beziehungsweise ähm, ob ich da vielleicht irgendwo auch noch einen Konfigurationsfehler einfach drinnen habe. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es momentan so, dass die Aphonic Einstellung auf Full gestellt werden wird vorerst. Das heißt, dass sowohl Episodenfiles als auch äh, Aphonic Produktionsdateien veröffentlicht werden und aus die Einstellungen in den Episodenfiles die avonic Einstellungen überschreiben das heißt ich kann trotzdem meinen äh, Eintrag machen und, und so weiter und so fort das kommt so weiter alles hin das wird funktionieren ähm aber ja wie gesagt also da werde ich mich auf jeden Fall mit dem Christian noch zusammenreden und Mal schauen, vielleicht bringe ich das noch so hin, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten, ja, werde ich es einfach mal so machen. Das ist es auch nicht so weit. Ähm, wirklich dramatisch und schlimm. Auf jeden Fall wird die Veröffentlichung von der Folge 20 auf dem 40 passieren. So wie geplant. Und ihr solltet jetzt also dieses, ähm, ja, diese Folge, die jetzt solltet jetzt eigentlich schon über den 40. Hören. Gut, so viel zum Vierz, lassen wir mal gut sein damit. Eine zweite Sache habe ich noch und zwar habe ich mir für mein kleines Heimstudio einen neuen Mikrofonarm geleistet. Warum das Ganze? Ganz einfach, ich hatte ja bis jetzt immer ein normales Bühnenmikrofonstativ stehen in meinem Zimmer, wo halt das großmembranmembrankondensator mit Mikrofon drauf war, hat soweit auch funktioniert. Das Problem ist nur, dass dieses Bühnenmikrofon erstens mal ziemlich viel Platz einnimmt, weil es halt doch relativ ausladend ist und ist mir einfach im Weg herumgestanden das Ding und hat mich einfach gestört. Jetzt habe ich mir über den Online-Händler meines Vertrauens <lacht> einen Mikrofonarm gekauft, das heißt es ist so, man kennt das vielleicht so von alten Schreibtischlampen, also so ein Federarm, wo halt dann vorne das Mikrofon montiert werden kann. Das Ganze ist von der Firma Rode. Dem einen oder anderen von euch sagt das vielleicht was. Wer sich von euch vielleicht mit so ein bisschen mit Audioproduktionen auch beschäftigt, wird das vielleicht kennen. Ist schon ein bisschen was besseres, also das Ding kostet auch knapp über 80 Euro, ist also nicht ganz billig, aber kann halt wirklich was, also das ist halt von der Verarbeitung her, da quitscht nichts, da, das, das passt einfach und tragt Mikrofone bis zu 2 Kilo Gewicht, also das gibt schon ein bisschen was her, das ist ganz okay. Funktioniert auch einwandfrei, ich habe das schon probiert, also das passt wunderbar, und ich habe mir dann auch noch einen ähm, Windschutz zu dem ganzen Zeug gekauft, das heißt so ein, so ein Dead Kitten, also so ein Fell, was man dann über das Mikrofon drüber gibt, um einfach ähm, ja, Windgeräusche und solche Sachen ein bisschen abzuhalten, was jetzt vielleicht im Heimstudio nicht so wirklich notwendig ist, aber das Ganze natürlich auch im Hinblick auf Autoaufnahmen, wenn man draußen irgendwie, ja weiß ich, mal irgendwie auf einem Schlittenhundevent oder sowas wieder mal vielleicht was aufnehmen, dann kann ich das eben auch auf das normale dynamische Mikrofon drauf tun und habe so ein bisschen einen Windschutz einfach da dazu. Apropos Windschutz, den gibt es auch für das ähm, Ansteckmikrofon, das ich jetzt doch gerade verwende. Ähm, allerdings, glaube ich, habe ich den heute irgendwie daheim liegen lassen, ich muss dann nochmal schauen, aber ich fürchte, ich habe den jetzt nicht mit, aber wird nicht so tragisch sein, es ist jetzt nicht wirklich windig heute, also von dem her. Sollte es jetzt auch kein Problem sein heute, die Aufnahme zu machen. Ähm, in der letzten Folge, in der Folge 19, hatte ich den schon drauf. Ähm, hat auch einiges gebracht, also im Vergleich. Das hat sich schon ausgezahlt, auch das Ding. Und ja, was habe ich sonst noch? Ähm, ja, Aufnahmetechnik. Euch ist vielleicht aufgefallen, so in den letzten Folgen immer wieder mal so, mh, ja, gab es so, so äh, wie soll ich sagen, mh, ja, gab es immer wieder mal so, so diese GSM-Geräusche, ne? hat man so gehört, bis also, wenn das Handy nett sucht und so. Ähm, war ein bisschen der, dem geschuldet, dass ich die Aufnahmen ja mit der Auphonic-App, direkt gemacht habe, was einige Vorteile hatte im Hinblick auf die ähm, ja, Postproduktion sozusagen. Ähm, ich werde jetzt aber in Zukunft die Aufnahmen nicht mehr mit der Auphonic App machen, sondern mit CP Talk. Hintergrund ist einfach, der Aphonic braucht eine Online-Verbindung wenn man das Programm startet. Also wenn man keine Internetverbindung hat, startet die App nicht. Ich werde da die Jungs glaube ich von, von Auphonic auch mal anschreiben, ob, man, ob das wirklich notwendig ist. Weil ich sag mal, für, rein für die Aufnahme, für das Recording, wäre es meiner Meinung nach nicht notwendig, dass ich mich jetzt mit dem Internet verbinden muss. Klar, wenn ich dann das ganze Zeug zu Auphonic hochladen will und die Postproduktion machen will und so weiter. Dann brauche ich das natürlich, das ist mir schon vollkommen klar, weil sonst werde ich die Files nicht auf den Auphonic Server bringen, aber ich denke für die reine Aufnahme wird das jetzt nicht wirklich notwendig sein. Aber ja, mal schauen, vielleicht gibt es da auch mal einen Kontakt zu Auphonic, werden wir mal sehen. Vorteil wäre halt, ich könnte dann wieder mit der Auphonic App aufnehmen das Ganze würde dann als Aquarbis abgespeichert, was einfach ein bisschen platzschonender ist, weil im tp Talk kann ich nur entweder komplett unkomprimiert, also als Wave aufnehmen oder als äh, äh, 3GP, was natürlich jetzt von der Qualität her nicht so sehr der Bringer ist, muss man sagen. Ja, da werden wir einfach mal schauen. Sich da mal in Zukunft. gibt also, momentan, mache ich es jetzt mal mit den WEF-Dateien mit TP-Talk. Da ist einfach der Vorteil: TP-Talk ähm, startet auch offline, das heißt ohne Netzwerkverbindung und ich kann da einfach ja, auch ewig lange Aufnahmen damit machen und zwar so bis halt, dass der interne Speicher vom Handy voll ist und das sind doch immerhin, ich glaube, 8 GB oder so oder sind so, sogar 16, ich weiß jetzt gar nicht, keine Ahnung, keinen Plan. Wurscht. Ähm, auf jeden Fall mache ich das jetzt mit TP-Talk, das hat sich in, den letzten, in der letzten Zeit per den Tests ganz gut bewährt und ja, auch das läuft jetzt gerade auf TP-Talk. Ja, schauen wir mal, ähm, wie sich das so entwickeln wird noch. Gut, das soll es jetzt mal von der Technikseite gewesen sein. Ja, dann werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen nach Buchberg am Scheberg. Ich fahre jetzt gerade auf die Autobahn auf und werde mich dann in Buchberg wieder melden, wenn ich weggegangen bin. Und noch kurz eine Statusinfo vielleicht zwischendrin. Es hat jetzt um kurz nach halb zehn bereits 28 Grad. Also das wird heute wieder ein verdammt heißer Tag so wie es ausschaut. Aber kein Problem, ich habe immer eine 2 Liter Wasserblase mit und ich weiß, zwischendurch gibt es auch immer wieder mal so den, die eine oder andere Quelle oder den ein oder anderen Brunnen bei einer Hütte und so. Und auch im Sebastianfall, das, das Wasser ist auch kristallklar, also das, das kann man auch ohne Bedenken trinken. Und ja, da werde ich mir dann so zwischendurch immer wieder mal ein bisschen nachtanken. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Gut, dann werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen in die Podcast-Pause verabschieden, fahre jetzt mal nach Buchberg und melde mich dann wieder, wenn ich unterwegs bin. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt die ersten 2,2 Kilometer schon hinter mir und auch die ersten ungefähr 450 Höhenmeter und ja, das ist auch der Grund, warum ich mich erst jetzt wieder melde, weil die Anstiege waren relativ heftig, also Maximalsteigung waren irgendwas bei, bei 50 Prozent, Durchschnittsteigung irgendwo bei 36. Ähm, lag auch ein bisschen daran, weil ich nicht ganz den Weg gegangen bin, den ich eigentlich gehen wollte, weil ich hätte ursprünglich eigentlich die gelbe Markierung raufgehen wollen ähm, in Richtung Almreserlhütten, ähm, ja die habe ich aber irgendwie verpasst, bin dann ähm, parallel zur Lifttrasse hoch äh, zur Edelweißhütte und die liegt dann noch mal ein Stück höher und natürlich sind entsprechend die, die Aufstiege oder Anstiege halt einfach steiler. Ja, war aber trotzdem ein schöner Weg. Und ja, die Edelweißhütte, dort habe ich dann noch mal Rast gemacht, mich von den Strapazen vom, vom Aufstieg mal erholt. Und ja, bin jetzt gerade Unterwegs zur Almresalhiten. Und was ich jetzt ein bisschen schmerzlich vermisse, ist mein Windschutz. Ihr hört das, da ist es ist ganz schön windig da herum, was mir aber überhaupt nichts ausmacht. Ganz im Gegenteil, weil beim Aufstieg war es eh brutal warm. Die Sonne hat runtergeheizt. Es war leider sehr viel über offene Wiese zum Gehen, was halt da um die Mittagszeit rum auch nicht wirklich Spaß gemacht hat. Jetzt sind gerade ein paar Wolken über mich drüber. Ist aber nichts der tragisch ist, so wie das ausschaut. Also dahinter ist schon wieder strahlend blauer Himmel, also kann nicht so schlimm sein. Wobei ich natürlich durch den Schneeberg selber nicht durchsehe und damit nicht wirklich weiß, wie es dahinter ausschaut. Aber momentan würde ich mal sagen, ist es noch mal harmlos Mache ich mir keine Sorgen. geht es wieder ein Stück rauf. Jetzt, jetzt da herum. ist ein bisschen ein, ein Auf und Ab. Aber ich muss sagen, es sind durchgängig von unten weg. Schöne Wege. Der Aufstieg war zu, ja, ich würde sagen, drei Viertel Schotterweg. Und das letzte Stück dann rauf zur Edelweißhütte war ein Erdweg, also ein Pfad ja, an und für sich sehr schön zum Gehen aber halt auch verdammt steil und ja auch jetzt merkt ihr es gerade wieder geht es da ziemlich hastig rauf aber ich habe die Gegend da herum echt vermisst, weil ich war ja da früher als Kind oft mit meinem Vater, auch unterwegs und meinem Bruder. Mit einer ganzen Wandergruppe aus seiner Firma. Und wir waren da immer so drei-, viermal im Jahr auf einer Selbstversorgerhütte in Losenheim. Die Hütte gehört den Naturfreunden und von dem her kenne ich die Gegend natürlich relativ gut. Ich war aber jetzt halt schon viele Jahre nicht mehr da. Hat sich halt einfach nicht ergeben. Und ich muss sagen, es hat sich unten in der Ortschaft einiges verändert. Also wir fahren gerade irgendwo Bindenschwärme oder was unterwegs sind, so wie sich das anhört. Aber herum am Berg. Ja, ist eigentlich alles immer noch so, wie es damals war. Das finde ich auch sehr gut. Es ist auch nach wie vor Almwirtschaft, die da herum betrieben wird. Also ich gehe jetzt gerade wieder durch eine Alm durch. Zwischen den Disteln, die da hoffenweise wachsen. Oh. Und das sind einfach super schöne Pfade da herum. Ich liebe dieses Gebiet. Das ist echt so richtig, irgendwie so ein bisschen retromäßig fühle ich mich gerade, komplett zurückversetzt, weil sich da wirklich absolut nichts verändert hat da herum. Das ist echt super. Jo, ich werde jetzt mal ein Stück weitergehen und sicherlich zwischendurch auch wieder ein paar Fotos machen, so wie da jetzt gerade. Eine Menge Fluginsekten unterwegs, wobei ich nicht wirklich weiß, was das ist, weil Bienen dürften es keine sein. Aber da surt überall in den, in den Nadelwäldern da oben. Das ist überhaupt am Schneeberg so Schönste als auf dem Stück. Ja. Also man könnte jetzt dann, ich sage mal, ab der wenn man noch weiter rauf geht auf, auf den Hochschneeberg, auf den Gipfel, oder in Richtung Gipfel, über den Fadensteig zum Beispiel, oder über den, äh, den Grafensteig oder so, dann hört dann der Wald relativ bald auf. Aber solange man sich so von dem Gelände her, wo ich mich bewege, also ich gehe jetzt eigentlich schon wieder sukzessive dann hinunter eigentlich, und das ist alles wirklich durchg fast durchgängig bewaldet, hauptsächlich Nadelbäume, Tannen und Fichten, zwischendurch ein paar Kiefern oder Föhren, wie es bei uns in, in Österreich heißt, wobei die da herum eher selten sind, das meiste sind eigentlich Fichten, was da herumsteht, aber ja, es sind auch viele Schmetterlinge unterwegs, das war auch damals schon so. Und ich liebe das einfach da herum. Die Ausblicke sind grandios. Also, ich habe jetzt auch beim Aufstieg so zwischendurch mal natürlich immer wieder Pause gemacht. Und das eine oder andere Mal gab es einfach wirklich fantastische Aussichten. Das ist da herum echt ein Wahnsinn. Gut. Ich werde es jetzt mal wieder gut sein lassen. Fürs Erste. Jetzt mal ein bisschen weitergehen und melde mich dann nachher wieder bei euch. Jetzt muss ich mich zwischendurch doch nochmal melden. Es sind jetzt von der Gehzeit her wahrscheinlich nicht mal drei Minuten vergangen. Aber mir ist gerade da ein das eh bald gegen ich würde mal schätzen eher knapp an die, ja knapp an die 80, sie etwas jünger, würde ich mal sagen, so Anfang, Mitte 70 und die gehen da hinauf, natürlich etwas langsamer, aber ich muss wirklich sagen, Hut ab, dem Alter noch auf dem Schneeberg gehen, nicht schlecht, also alle Achtung. und ja, finde ich, find ich wirklich beachtenswert und bewundernswert und ich hoffe sehr, dass mir dieses Glück auch beschienen sein mag, dass ich in dem Alter noch so fit bin, dass ich auf Berge hinaufgehen kann, aber habe ich ja noch etwas Zeit, wer weiß was, bis dort alles noch so passiert. Ja, ähm, eine Sache noch, weil es mir vorhin gerade eingefallen ist, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich habe mir ein Solarladegerät gekauft. Und zwar von EasyEgg, heißt die Firma. Easy ähm, ist im Prinzip alles mit in China, aber... Grüß euch. Hallo. Sehr gut. Hallo. Hallo. So. Nachdem ich die Gruppe da jetzt hinter mir gelassen habe, kann ich nicht weiter erzählen. Während ich da ein bisschen den Ausblick fotografiere. Ja, und zwar habe ich mir eben dieses Ladegerät gekauft, besteht aus einem Solarpanel und einem Akku-Pack, das man an das Solarpanel anhängen kann. Prinzipiell wird das Ganze mit einem Micro-USB angeschlossen. Das heißt, man kann Stromverbraucher, die jetzt nicht ganz so stromhungrig sind, direkt an das Solarpanel anhängen. Allerdings muss man bedenken, dass das Solarpanel nur ungefähr ja, 6 Watt liefert, also ungefähr 1 Ampere, wenn man es auf USB runterrechnet. Was meinem Handy mal eindeutig zu wenig war, um es als Ladefunktion zu erkennen. Aber deswegen gibt es eben den Akku dazu, den man da anhängen kann und den man eben mit dem Solarpanel dann aufladen kann. Und an den Akku, der hat 12.000 mAh, also da ist schon einiges drin und den kann man, an den kann man dann eben das Handy anhängen und das Ding hat einen Ausgang mit bis zu 2,1 Ampere Ladestrom. Dementsprechend kann man da dann auch das Handy laden und das relativ oft, bis das leer ist, also selbst das Ding mit dem großen Akku, wie mein Xperia Z ist. Da kann man da ganz problemlos dranhängen. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit, muss aber dazu sagen, dass ich noch nicht wirklich unterwegs war damit. Das ist heute das erste Mal. Ich habe das Solarpanel jetzt oben auf der Edelweißhütte, wie ich aus dem Wald rausgekommen bin, mal aus dem Rucksack genommen und hinten drauf gehängt. Habe das akku angehängt. Das heißt, es ladet jetzt mal, weil das Handy selber habe ich noch im Auto aufgeladen. Das war voll, wie ich weggegangen bin hat jetzt noch ja, irgendwas bei über 90 Akku, also da brauche ich jetzt derweil noch nichts machen. Aber ich habe das eben mit, das heißt, ich habe da eine gute Backup-Lösung. Wenn das jetzt so wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, was ich mal stark hoffe, aber das werden wir dann sehen. Und ja. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil man eben auch unterwegs Strom hat. Und um einfach ja, so ein bisschen ein Backup zu haben für fürs Handy, weil das Handy ist ja im Prinzip auch mein zweites GPS, das ich über die GPS-Maus dann noch ähm, anspeist. Das heißt, ich schalte nicht das Internet-GPS ein, weil das einfach mehr Strom verbrauchen wird. Verbindung und auch die GPS-Maus kann ich also über das akku laden wenn es ist. Das geht auch. Und ja von dem her finde ich das eigentlich ganz praktisch. Und Ich hoffe dass sich das bewährt. Das werden wir jetzt dann über die nächsten paar Wanderungen sehen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Also da gibt es sicher noch Erfahrungsberichte dazu und ich werde dann dazu auch im Ausrüstungscheck in meinen Blog dann sicher noch einen Bericht darüber verfassen, wenn ich damals mal so ein bisschen Erfahrungswerte gesammelt habe, was natürlich jetzt über die nächsten Wanderungen mal passieren muss. Das nächste, was ich da aber ein bisschen schade finde, ist, ich wollte eigentlich mal in der nächsten Zeit so ein bisschen ein machen muss, über, über drei Tage, gemeinsam mit meinem Bruder und seiner Frau, Stefan und der Tamara. Das Problem ist, dass wir momentan nicht wirklich wissen, wann wir das machen sollen, also wir möchten eben auf den Hochschwab gehen, das ist ähm, ja auch ein, ein Berg oder ein, ein ja, Bergmassiv in den steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen zwischen der Steiermark und Niederösterreich, das ist, ein, das ist ein Grenzberg sozusagen und den möchten wir eigentlich mit so einer Mehrtagestour mal machen, aber naja, das ergibt sich irgendwie nicht, weil sie waren jetzt eben in Schottland die letzten drei Wochen. Und jetzt, das nächste Wochenende, bin ich ja dann mit Schlittenhunden wieder im Burgenland auf unserem Campingwochenende. Da wird es dann wieder so eine kleine Sondersendung geben. Das Wochenende drauf ist das lange Wochenende über den Feiertag, weil bei uns ist ja der 15. August den Feiertag. Da fahren wir dann nach Kärnten zum Tauchen, hauptsächlich. Da wird das also auch nichts werden mit einer Mehrtagestour. Und das Wochenende drauf wird dann der Geburtstag von Clemens gefeiert. Das heißt, da geht es auch nicht. Und die zwei Wochenenden darauf bin ich dann wieder mit den Schlitten unten unterwegs, weil da haben wir dann unser Herbsttrainingslager wieder in Rohe im Gebirge. Da gibt es auf alle Fälle eine Sendung dazu Ja, und dann schauen wir mal, wie es nachher weitergeht. Also dann ist es eh schon Mitte September und dann müssen wir mal schauen, wie dann das Wetter ist. Vielleicht ergibt es er sich dann mal, aber jetzt zu den nächsten Wochenenden schauen es mit Wandern gehen eher schlecht aus, überhaupt mit einer Mehrtageswanderung. Naja, aber nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall immer eine Folge geben, das ist auch klar. Also, nächstes Wochenende sicher eben aus dem Burgenland, so, wird so eine kleine Sondersendung vielleicht werden, mal schauen, ähm, vielleicht schaffe ich da was, im Hinblick so ein bisschen mit äh, den anderen Mitgliedern aus dem Verein da ein bisschen was zu machen so. und dann halt das Tauchen auf jeden Fall auch, also es wird auf jeden Fall immer Material geben, wo wir weitermachen können. So, ähm, das war's jetzt erstmal wieder. Und ich bin jetzt unterwegs schon hinunter ähm, an der Türenleiten entlang. Werde jetzt mal runtergehen in Richtung Mamaudiese. Und werde mich dann wieder entsprechend bei euch melden. Die Türe leiten habe ich jetzt schon hinter mich gebracht und bin jetzt unterwegs in Richtung Mamauwiese Und geht da wirklich wunderschön im dichten Wald herinnen. Schon langsam kommen jetzt auch wieder Laubbäume dazu. Irgendwo unten im Tal dürft irgendein Festel oder irgendwas sein, weil da hört man laut stark die Musik drauf. Es geht jetzt da ganz schöne Höhenmeter hinunter. Ist auch klar, das was ich vorher aufgegangen bin auf die 1200 ausgehend von 750 ungefähr, muss ich natürlich jetzt einmal wieder runter. Dementsprechend geht es jetzt ganz schön runter, was natürlich wieder mächtig in die Knie geht das mit den Stecken, das mit den Wanderstöcken etwas besser, aber es geht jetzt echt verdammt steil runter und es geht jetzt echt ganz schön in die Knie. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wunderschöner Waldpfad und ja, sowas kann man sich eigentlich als Wanderer nur wünschen. Und wenn die Musik nicht so laut wäre, wäre es auch richtig schön ruhig. <lacht> ähm, wobei man sagen muss, was ist jetzt da auf dem Weg? sind jetzt deutlich mehr Leute unterwegs, das merkt man. Das also ist dann schon mehr bevölkert da, der Weg als auf der anderen Seite rauf. Aber das macht auch nichts. Jo, ich werde jetzt mal weitergehen und hoffe mal, dass der Wirbel nicht von der Mama-Wiese kommt. Weil dann werde ich die gleich mal auslassen, was jetzt kein großartiger Verlust ist, weil das wäre ein paar hundert Meter vielleicht, die ich da von der Wegstrecke her verlieren wird, die ich aber am Anfang der Tour durch den verkehrten abzweiger schon sicherlich gut gemacht habe. Also von dem her wäre das dann auch überhaupt kein Problem. Aber ja, schauen wir mal, von wo das wirklich kommt. Ähm Ja, ich gehe jetzt mal weiter, kämpfe mich dahin hinunter und werde mich dann entweder von der Mamawiese oder am Weg entlang vom Sebastianbach wieder melden. Bis dahin verabschiede ich mich mal in die podcast -Pause. Wie ihr hört, bin ich schon am Sebastianbach die Mama Wiese, das Gasthaus, zumindest habe ich auslassen, weil das war wirklich dort das Fessel, ganz offensichtlich. Das habe ich mir jetzt mal gespart und bin jetzt runtergegangen zum eben zum Sebastianbach und in Richtung Sebastianfall. Da werde ich jetzt hingehen. Bin jetzt auf einer Forststraße herunter. Das heißt den Großteil der Höhenmeter habe ich schon überwunden. Jetzt geht es eigentlich nur mehr relativ gemütlich dahin. Ein Abstieg kommt dann noch, nämlich am Wasserfall entlang runter. Und ja, das war es im Prinzip dann aber auch schon wieder. Ansonsten ist das jetzt eine gemütliche, gemütliche Strecke und ist ein bisschen ein Ausraststück sozusagen ist auch ganz okay und ich habe jetzt ungefähr ja, so ca. 6 Kilometer 6,5 hinter mir das ein Stück habe ich noch und die nächste Station ist eben Sebastianfall und von dort wird es dann auch das nächste Lebenszeichen von mir wieder geben. So, den Sebastianfall habe ich jetzt schon hinter mir. Eigentlich wollte ich mich ja direkt vom Wasserfall melden, aber da war heute so viel los. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Und ich war da schon oft. Also Das habe ich auch noch nicht erlebt. Haufen Kletterer und Familien mit Kindern und und und. Wahnsinn. Aber macht nichts. Ein schönes Foto habe ich trotzdem hoffentlich erwischt. Ein schönes Panorama. Das muss ich dann noch zusammensetzen, wenn ich daheim bin. bin ich schon, zum Wasserfall wird hier unten, das heißt schon langsam geht es dann in den Endspurt. Ich werde mich jetzt runterbegeben auf die Losenheimer Straße. Wasserfall wird hinter mir gelassen, hat ziemlich viel Betrieb. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall auf die Losenheimer Straße runtergehen und dann den, das letzte Stück zurück nach Losenheim, nach hinten zum Forellenhof. Mittlerweile ist es 14 Uhr, der traut sich bin mir nicht vorbeifahren. Ja, wenn ich jetzt von unten bin, werde ich mich dann zu ein Stück zurückbegeben zum Forellenwirt, wie gesagt und dann werde ich mich schön langsam auf die Heimreise machen. So, dann noch schnell im GPS schauen, welche von den zwei Wegen ich gehe? Hey, das geht es zu heute. Wahnsinn. So, ich werde, glaube ich, da hinten durchgehen. Das ist gescheiter. Ja, und wenn ich dann im Auto bin, werde ich mich dann nochmal melden mit dem Fazit zur Strecke und ja, mit ein paar Schlussworten, so wie üblich halt. Gut, dann bis nachher. wieder zurück beim Auto. Ich habe es geschafft. Ich war jetzt dreieinhalb Stunden unterwegs, habe ungefähr neuneinhalb Kilometer hinter mich gebracht und habe 630 Höhenmeter nach oben und genauso viele wieder nach unten überwunden. Bei einer maximalen Steigung von ungefähr 50 Prozent. Die Durchschnittssteigung war bei dem Stück hinauf, auf die Edelweißhütte, eben irgendwas um die 36% oder so. Also der Aufstieg hat sich echt in sich gehabt, noch dazu dann die Sonne, dazu, die runtergeheizt hat. Jetzt auf dem letzten Stück zurück nach Losenheim hat es noch zum Regnen angefangen. Aber Gott sei Dank nicht allzu viel, also war nicht allzu dramatisch. Wirklich abgekühlt hat es aber nicht. Es hat immer noch irgendwo bei ja, um die 30 Grad extrem dampfig. Fazit zur Runde, grundsätzlich eine super schöne Tour. Nur sollte man vielleicht ein bisschen früher weggehen, nicht erst zum Mittag, nicht erst um 11 dass beim Aufstieg noch nicht so brutal warm ist. Ansonsten auf alle Fälle einzustufen als alpine Tour und absolut nur für geübte Wanderer zu empfehlen, also für Einsteiger ist die Tour mal definitiv nichts. Ich bin auch ein Stück auf den österreichischen Weitwanderwegen 01 und 06 entlang gegangen, also da kann man auch ein Stück mitnehmen wenn man das möchte, oder wenn es einem um das geht. <lacht> Mir ging es nicht darum, es liegen auch einige Geocaches entlang der Strecke. Ich habe die heute ausgelassen, weil der Aufstieg hat sie eh in sich gehabt. Da habe ich nicht noch müssen, Dosen suchen gehen auch noch. Jo, auf alle Fälle werde ich mich jetzt wieder am Heimweg machen. Mittlerweile ist es halb drei und bis jetzt daheim bin ich sie vier und dann mal ein versteht das mittagessen wir vergönnen euch wünsche ich in der zwischenzeit eine schöne woche viel spaß bei euren touren schaut dass rauskommt genießt das schöne wetter bis zum nächsten mal euer chris <lacht>